Rocket Labs Geschichte ist eine turbulente. Trotz aller Erfolge und Fortschritte ist Rocket Lab jetzt im Zugzwang. Und noch sind sie nach SpaceX der US-Launcher, der am häufigsten startet. Die kommende Zeit wird prägend für Rocket Labs Zukunft. Und was viele nicht wissen ist, dass Rocket Lab weit mehr ist als unter Anführungszeichen nur ein Kleinlauncher. Um so weit zu kommen, mussten sie unglaubliche Hürden überwinden. Dafür haben sie eigene Herstellungsprozesse für die Tanks entwickelt und sind noch vor Relativity Space, wenn es um 3D-Druck von Triebwerken geht. Darüber hinaus haben sie noch einige Fähigkeiten im Bereich des Satellitenbaus erlangt und können hier in Zukunft auch eine wichtige Rolle spielen.